Ich bin Annika und ich bin hier, weil ich die Jugendbeteiligung für unsere Stadtentwicklung sehr wichtig finde. Ich bin die Eileen. Ich bin hier, weil ich es wichtig finde, dass sich Jugendliche mehr im politischen Leben engagieren.